sehen wir noch ne? royale Gäste ankommen. Ich sehe Prinzessin Beatrice für Königin Beatrice der Niederlande und rechts aus dem Bild gehen jetzt König Willem Alexander ähm, der Niederlande und Königin Maxima dann sehe ich den Erbprinzen Bernhard von Baden, das ist der Herr, der sich jetzt umdreht mit der Brille. Aber man muss sagen, dass die meisten Royals sind auch in gewissen Weise Familie für äh, die Queen und ihre Nachfahren. alte Karl Gustav. Und die Silvia von Schweden, die wir gesehen haben, zum Beispiel, die hier mit dabei sitzt. Das sieht man jetzt rechts in Uniform König Karl Gustav von Schweden und Königin Silvia von Schweden. Man wird auch immer den ehemaligen Premierminister Tony Blair gesehen. Und hier treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine schwarze Armbinde als Trauerflor, im Gedenken an die Queen tragen. um irgendwelche Größe abgelaufen zu sein. Da kann man auch den Behörden und wollen gratulieren zu der erstklassigen Arbeit, die sie gemacht haben. All den tausenden Leuten von Polizei, freiwilligen Organisationen, privaten Diensten, Militär. Sie haben wirklich ihrer langjährigen Königin nicht nur die Referenz erwiesen, dass sie wirklich auch heute Großartiges geleistet haben. Ich finde, das, wird oft vergessen, aber das ist wirklich nicht zu vernachlässigen, bei solchen Mengen an Trauernden oder Zaungästen das alles ähm, perfekt zu organisieren. Das ist bisher geschehen, die Pferde auf der Straße gehören im Hause so einfach dazu. Das ist, sehen Sie jetzt den früheren Premierminister John Major, der betritt gerade die Kirche. Ja, wir haben... Die royalen Gäste in der Kirche nur in den Bänken gesehen, hier auch nur sporadisch, was ähm, immer eine Frage ist oder wer sich selten auf solchen Veranstaltungen zeigt. Fürstin Jalem von Monaco ist heute auch mit ihrem Mann Fürst Albert gekommen. Ihr ging es ja im letzten Jahr gesundheitlich nicht so gut und man machte sich immer wieder Gedanken, vor allem, weil sie auf dem royalen Parkett sehr, sehr selten zu sehen war. Heute ist sie da. Und das sieht war eigentlich auch, auch recht gut, oder? Wie du vorhin gesagt hast, immer in der britischen Medienliste es ist alles nach Protokoll abgelaufen. Bis jetzt an dem Staatsbegräbnis, heute und auch da, sind Tausende von Leuten auf Schloss Wünschen gekommen, die Abschied nehmen von der Queen und alles. Das läuft schön gesittet und ruhig ab. Absolut. Und äh, man muss natürlich auch sagen, zum Beispiel König Charles kennt, weiß, dass er durchaus für manche Politiker dieser Welt nicht sehr wahnsinnig viel übrig hat. Aber heute ist trotzdem der chinesische Vizepräsident Wang Qishan und auch der umstrittene Präsident von Brasilien Bolsonaro hier erschienen. Man kann davon ausgehen, dass dem Charles als Umweltaktivist dieser Besuch jetzt nicht unbedingt besonders lieb und wert ist, persönlich gesehen. Aber man möchte natürlich jetzt auch die Chance nützen, eines solchen Anlasses vielleicht auch irgendwie mit solchen Leuten eine Gesprächsebene aufbauen, wo dann Charles mit Sicherheit hinter verschlossenen Türen zumindest seine doch manchmal etwas unterschiedlichen Aussagen darlegen wird, wobei ich in diesem Fall persönlich durchaus auf der Seite von Prinz Charles stehe. Aber es ist auch wichtig, nicht nur die dezenten Royals, sondern wie gesagt auch manch ein Politiker wie demokratisch oder beliebter auf der Welt ist, ähm, hat einfach auch nicht die Chance bekommen, das für sich völlig auszunutzen und zu verwerten. Ähm, das hat man auch gut gemacht das verdankt man aber auch ein bisschen den Kamerapositionen, die einfach von der BBC wirklich so gewählt worden sind, dass die Queen und ihre Familie völlig zu Recht heute im Fokus standen und noch stehen. Die, Metern. die Wiesen sind voll mit Zuschauern. Sie sehen hinten Windsor Castle mehr Leichenwagen, begleitet von der Leibgarde und Truppenmitgliedern, die man auch vor allem mit ihren Uniformen von jährlichen Truppen bekannt kennt. Viele von denen mögen da viele Male mitgeritten sein oder daran teilgenommen haben. Mitglieder, wie man hier sieht, der ganzen Regimenter, Traditionsregimenter, auch äh, Mitarbeiter des Royal Household. Man ist sehr bemüht auch zu zeigen, dass die royale Familie groß ist und nicht auf die beschränkt ist, die jetzt irgendwie in der Erbfolge auf den Plätzen 1 bis 10 oder bis 20 stehen. Man merkt auch, dass Medienecho in Großbritannien und auch sonst weltweit ist. Fast durchgehend positiv. Und es gibt immer einige Blätter, die prinzipiell das Königshaus ablehnen, um diese Bewegung dafür zu nutzen. Das ist fragwürdig. Wir haben es da schon angesprochen. Es ist Quasi eigentlich wie ein Heiko für Queen auf das Schloss Windsor, wo gerade in den letzten Jahren immer eine größere Bedeutung und eine wichtigere Rolle hat im Leben der Königin. 1992 hat sie das Schloss Windsor abgebrannt. Und da hat auch die Queen Tränen vergossen. Äh, man merkt schon, wie sehr sie an der Geschichte und auch an ihren Monumenten, insbesondere auch Windsor Castle, sich damit identifiziert hat und auch tatsächlich dort gelebt hat. Wir wissen ja nun, dass zum Beispiel Prinz Charles sich schon relativ frühzeitig ein für royale Verhältnisse ein wirklich kleines Landschloss aus high in den Potswolds gekauft hat. Prinzessin Anne besitzt auch in den Potswolds eine sehr schöne Gegend im Südwesten von Großbritannien. Ihren eigenen Besitz. Die Queen hat komischerweise so etwas nie gesucht und das passt auch zu ihrem Selbstverständnis, zu ihrem Lebensbild und zu ihrer Annahme der Pflicht. Natürlich hätte sich die Queen finanziell irgendwelche diskreten Hideaways leisten können für sich privat oder für sich und Prinz Philipp oder wofür auch immer. Nein, sie hat wirklich gezielt diese... Schlösser der Vorfahren, die sie ererbt hat, auch angenommen und auch ihr Leben dort verbracht. Auch wenn es da vielleicht kleinere äh, Verschönerungsarbeiten gab oder dass man etwas mehr Komfort geschaffen hat. Ähm, die Queen hat immer äh, gesagt, ja das gehört dazu und hat da auch gelebt. Und, und zwar hat ihr einfach besonders gut gefallen und das erinnert irgendwie so fast an so eine berührende, äh, Romantikfilm oder Komödie. Und wenn man also dann gehört hat, wie das Jahr 2020 ausgesehen hat. Philipp hat ja zunächst, die Queen hat vorhin noch Termine gemacht, relativ viele. Philipp saß in einem Farmhaus auf den Ländereien von Sendring her und hat seine Nachlass geordnet. Und schlussendlich ging dann die Queen, die Queen erstmal in Winter in Quarantäne, dann kam auch Philipp und dann hat man Ferngesehen. Prinz Philipp schaute zum Beispiel wahnsinnig gern Kochshows an und er äh, interessierte sich unglaublich ähm, für außerirdische Phänomene. Ähm, die Queen hat eher äh, so historische Dokumentationen mal gern gesehen oder sie liebte auch Fernsehserien. Zum Beispiel, das wundert mich jetzt weniger, Downton Abbey oder die äh, Serie mitzhammer Murders. In Deutschland kennt man die als Inspektor Barnaby, in der Schweiz wahrscheinlich auch. Dann gab es diese Daily Soap Coronation Street, die hat die Queen also über viele Jahre verfolgt und die Queen hat auch gern Kreuzworträtsel gemacht und Philip hat dann, wie gesagt, auch historische Bücher gelesen und man hat die Mahlzeiten miteinander eingenommen und übrigens Prinz Philipp hatte eine Eigenheit, er hat, wenn er von dem Essen, das auf die königliche Tafel kommen sollte, nicht so recht überzeugt war, ist er erstmal in die Personalküche gegangen und hat geschaut, was es da gibt und wenn er das mehr kombiniert hat, hat er sich tatsächlich dahin gesetzt und auch dort mitgespeist, was ihn bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hofstaat zu dem beliebtesten Reue von allen gemacht hat, das ist kaum zu glauben. Ähm aber da sagte man immer, nein, keine Diva, keine großen Sonderwünsche, so ein alter Offizier, wenn der was möchte, dann sagt das, wenn er es bekommt, bedankt das, der ändert nicht ständig seine Meinung und sei also völlig dünkelhaft. Eine interessante Wahrnehmung, so vor allem in seinen späteren Lebensjahren, hat man ja doch im Ausland gesagt, uh, da kommt wieder der Philipp, der hat also wieder ein paar derbe Sprüche auf Lager, die kann man eigentlich gar nicht so mehr machen, zumindest heutzutage. Aber er war zum Beispiel bei den ähm, Mitarbeiter und auch so den Menschen, die so im Umfeld lebten von Windsor, die man mal gelegentlich getroffen hat. Kaum zu glauben, dass man bei so riesigen Ländereien auch noch Nachbarn hat. Aber da war der enorm beliebt, wie die Queen selber auch. Aber Philipp war leutseliger, der gab ja auch Interviews, wie wir vorhin schon hatten, die Queen nie. Und ähm, ich denke mal, äh, dieser Tod von Philipp, auch wenn es ihm bis kurz vor seinem Tod gut ging, hat die Queen auch getroffen. Und ich denke, hätte Philipp vielleicht noch ein paar Jahre gelebt, wäre vielleicht die Queen auch noch ein paar Jahre länger angeblich gewesen. Das ist eine reine Spekulation. Aber man hat schon gemerkt, wie sehr ihr gefehlt hat, auch wenn sie sich rein öffentlich mit irgendwelchen Emotionsbekundungen da doch recht zurückgehalten hat. Und natürlich die Trauerfeier und Beisezug von Philipp eben durch die Corona-Epidemie und die entsprechenden Maßnahmen bedingt eine sehr kleine, abgespeckte, das klingt jetzt ein bisschen pietätlos auf 30 Personen für eine royale Beisetzung und Trauerfeier. Und das hat es wahrscheinlich in der Geschichte noch nie gegeben, außer jemand war extrem unbeliebt. Aber das wäre in dem Fall nicht der Fall gewesen. Also, er ist sogar okay, das, war, was Camilla für den King Charles ist. Oder so ruhen die Polen, sag ich mal. Philip war natürlich schon irgendwo im Prinzip ein bisschen die politisch unkorrekte, heutige Empfinden Seite der Queen. Ähm, die Queen hat solche Witzchen Prinz Philipp nie gemacht. Sie hat auch öffentlich, so gut es ging, nicht darüber gelacht. Mhm. Ähm, man kann aber davon ausgehen, dass die Queen vielleicht die öffentliche Meinungsäußerung jetzt in manchen Fällen nicht so wahnsinnig passend fand, äh, dass ihr dieser Humor aber durchaus nicht fremd war. Und äh, Man kann sich durchaus vorstellen, und das äh, habe ich auch gehört, dass sich die Queen dann, wenn die Türen zu waren, durchaus über die Äußerungen von Philipp amüsiert hat. Und das war vielleicht auch so, sie wusste, ich bleibe immer äh, auf der ganz korrekten, empathischen, äh, coolen Linie, ähm, die äh, Entkrampfung mancher Situationen besorgt dann Prinz Philipp. Und man muss auch noch eines sagen, die Queen besaß wirklich eine große Niemand-Qualität. Es mögen sich zu Recht nicht mehr viele erinnern, es gab einen Diktator von Uganda, der hieß I.I. Amin in den 1970er Jahren. Der hat die Engländer gehasst und gefiel sich dann, also öffentliche Briefe und Botschaften an die Queen von unglaublichen Unflätigkeiten.